So, hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty World at War. Äh, wenn ihr euch fragt, wieso ich wieder hier bin, das frage ich mich auch ehrlich gesagt, aber ich glaube, ich habe es letztes Mal ausprobiert und hier war der Speicherpunkt. Äh, deswegen stehen wir hier. Okay, jetzt ein bisschen unangenehm mit beiden Kopfern, ich nehme mal einen. Äh, habe ich mit dem rechten Sound aktuell, ist egal. Ähm, ja, heißt aber, wir müssen halt nochmal kurz den Panzer auslösen. Ich habe mir extra schon den Panzer Panzerschreck geholt hier als Vorbereitung. So. Jetzt haben wir das ausgelöst. Und jetzt müssen wir aufpassen. Äh, ja, ich würde hier gerne eigentlich weg, aber ist okay. Und gleich nochmal, bevor er uns trifft. Und dann wechseln und kämpfen. So. Äh, Panzerschreck kurz nachladen, falls da noch was kommt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir stürmen hier weiter jetzt. Die gehören alle zu uns. Was war denn das? Okay, wir müssen weiter nach vorne stürmen. Scheiße, ich habe hier keine Muni mehr drin. Da war eine MP40 drin, oder? Ich hole mir die kurz. Die ist mir ein bisschen lieber jetzt. So, komm. Ja, die ist zwar auch fast leer. Scheiße. Das hat wenigstens Munition. Brauche ich einen Panzerschreck noch? Dann kriegen wir sicher nochmal ein Geschenk. Komme ich im die M&P mit. Und los geht's. Krieg. Schick, wie die da mitfahren. Ich frage mich nur gerade, wo wir jetzt hingehen. Ich glaube, wir kommen aufs nächste Kriegsfeld. Ja, ich sehe es. Die Türme. Ich sehe wieso, ja, wir sind unterwegs. Oh yeah, das hat Booms. Das ist doch nice mit der Waffe. Aber ich habe eh keine Munition mehr gleich. Das ist der Nachteil in so einem Schnellschuss. Ich glaube, wir haben es drauf. So. Achso, das klappt wirklich. Cool. das schießt nicht auf mich, sehr gut. Ich dachte schon, der knallt mich ab und dachte, what the fuck. Den hätte ich ja wohl gesehen, wenn der gegen mich ist, aber naja. Ich schleiche mich hier außen rum, ich will nicht durch den Rauch laufen. Nicht unbedingt. Lebt er noch? Lebt er noch? Ich sehe wieder einen Panzer, das ist natürlich gefährlich Jetzt habe ich ihn erwischt. Gewehr 43 ist sicher besser als das, was keine Munition mehr hat. Das ist ein... Okay. Okay, hat aber schön Distanz, das ist etwas Gutes. Ich sehe wieder einen Panzer natürlich, den habe ich schon lange gesehen auf der Map, aber ich weiß nicht genau, wie ich ihn ausschalten soll aktuell. Warten, warten. Arschloch. So. Äh, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir den Panzer weg, wirklich? Ob das mein Ziel ist hier? Nein, irgendwo hier ist mein Ziel, da liegt eine Panzerfaust, mitten auf dem Weg, glaube ich. Ne, das ist ein Ast. Hä? Okay, man kann die nicht mehr töten. Die schon. Okay, wir haben sie echt zurückgeschlagen. Immerhin. Und jetzt geht's aufs nächste Gebiet. Wow, wow, Dude! Ich frage mich, ob wir den ganzen Krieg jetzt auf Seite der Russen sehen. Das wäre noch irgendwie interessant, aber speziell. Naja, wir gucken mal weiter. Klick so, das wären wir noch bei den Russen. Miller auch nicht wirklich. Durch Gräben und Bunker, oh Gott. Ich glaube, wir stehen jetzt auf der anderen Seite wieder. Alles klar. ist gecheckt. Hallo, Hallo, hier ist ein Luporta? Robok. Fuck, das war die falsche Taste. Ich habe R2 statt L2 gedrückt. Eigentlich R2 statt R1. Schon dran Von wo kam jetzt der? Okay. Ah. Ich weiß noch nicht, wie ich genau zu diesen Schützengraben, also zu diesem Türmen kommen soll, aber wir gucken mal. Die erste Regel wäre ja mal überleben irgendwie, wenn man nicht von zehn Seiten gleichzeitig beschossen würde, aber naja. Der lebt auch mal nicht mehr, wow. Der gehört zu uns. Entschuldigung. Wo wurde ich von einer Konnacht getroffen? Ah. das ist ein zweites. Ah, hört doch auf die ganze zeit diese typen hier Oh, zum Glück konnte ich noch kontern. Okay, diese Konter äh, abstechen ist ganz easy jetzt. Zum Glück. Also das macht's echt angenehmer. Aber eigentlich ist es kompletter Schwachsinn. Ich will kein Flammenwerfer. Mhm. Eine Schrotflinte wäre schon nice. Aber ich glaube, die hier hat mehr Range, das ist die Garand gar nicht mal so schlecht im Vergleich. Vor allem halt eben auf einer weit äh, Entfernungskampf. Hat auf mich geschossen zuerst. Fuck you. Ja, dich habe ich noch gesehen, du Wichser. Ach, gar nicht gemerkt bis jetzt. Okay, sieht gut aus. Nein, Granate. Das war jetzt wohl Bullshit, ja, ich habe die genau gesehen, als die explodiert ist noch. Fuck you! So, wo sind Scharfschützen in den Bäumen? Wir Bayonett, wenn ich sonst nichts hab. Ich glaube, mit Bayonetten kann ich besser zustechen dafür. Ist. Arschloch. Ja, ich hab's gehört. Bringt mir nichts. Haben wir auch schon gehört. wo Ich war mal hier ein bisschen bis der rauskommt oder so da ist noch einer Nicht schlecht. Fünf Leute und sie treffen keinen davon. Ich wusste genau, dass da noch einer kommt. Was bekommen wir hier. Nix. Wieder die Schrotflinte. Lassen wir dann lieber mal. Aber hey, wir haben den Kontrollpunkt erreicht und den Bunker ausgeräumt in dem Sinn. Ich habe keinen Flammenwerfer mehr, ne? Ich kann nichts abfackeln, nur sozusagen. Ach, die haben da ja wirklich einen Eingang unten, okay. Und wieder runter und weiter geht's. Ich habe keinen Scharfschützen gesehen da oben. Ich glaube, den ersten, den ich sehe. Dich sehe ich dafür, du kleiner Wichser. Da oben ist einer. Ja, ich habe dich gesehen. Ich bin sie. Ah. Da ist einer. Und da ist der zweite. Doch, jetzt habe ich ihn getroffen. Okay. Das Problem ist aber, halt, man muss gefühlt auf alles gleichzeitig achten und äh, die NPCs kriegen es nicht so hin. Ich auch nicht. Nice und da ist das Problem halt, dass wir das nicht so wirklich hinkriegen. Ich bleibe jetzt hier. Was ich einer hinter mir natürlich, klar, wieso nicht? Fick dich. Wo war der zweite? Da ist der zweite. Ja klar, steht jetzt da drin. Auch noch einer die ganze Zeit. Natürlich. Okay, eine Snipe und der MG, damit kann ich leben, hoffentlich. Hm? Da. Sau -typ. Ich es langsam echt auf mit diesem Level. Ich bin mir echt am überlegen gewesen, ob ich nochmal Reset und einfach auf Easy durchspiele. Weil langsam wird's mir echt zu blöde hier, dass ich die ganze Zeit abkratze. Aber dann müsste ich halt alles nochmal spielen, das ist das Problem. So, dann wäre das auch mal erledigt. Haben wir das halt. Ich überlege es mir gerade echt hart, ob ich einfach resette, ganz ehrlich. So, jetzt die Typen noch kurz holen. Da müsste ich jetzt eigentlich beide erwischt haben und damit da ja auch ja, nichts mehr passiert. Da ist der dritte, den habe ich letztes Mal nicht gesehen wieder. Hat das Ding eigentlich Streuung oder ist das genau? Nee, schon wieder. Okay, die gehören zu uns. Das ist schon mal etwas. Doch, das ist tatsächlich schon wieder einer. so kurz nachladen Ist okay Danke, Polonski, für den Weg stehen. Typ 99. Oh yeah. Hat den Ziel, wie hier dran? Nice. Aber das Ziel ganz sein, dass es das da aussieht, aber ist okay. Nein, guck mal, ich haben mir das Ziel viel genau vor dem Magazin. Jetzt zieh ich durch. Irgendwie, wobei ich sehe das da oben immer noch. Hm? Da flog eine Granate. Ich warte kurz. Ich habe ihn gesehen, natürlich. Genau, dich da oben, du Sauhund. Ich geh kacken, Arschloch. Oh, Zeit, ich sollte mir langsam aufhören, aber ich ziehe das noch ein bisschen weiter jetzt, ist mir egal. Wobei ich glaube echt langsam am überlegen bin, ob ich wirklich ein Reset mache auf den Easy-Modus. Weil ehrlich gesagt, scheiße ich auf die Challenge, ich will Story kennenlernen. Ich würde gerne die Story der alten COD-Teile kennenlernen, nicht möglichst schwere COD-Teile spielen. Für mich schwer. Ich bin einfach nicht perfekt in diesem Spielen. Ich bin nicht so gut in dem, das weiß ich. Und wenn ich viel Festbocke wegen diesem Arschloch, ich, ich eh die Krise. Ja, dann sterbe ich gleich wegen der Granate. So. Nee, aber es, für mich lohnt es sich dann kaum. Ja, ich glaube, ich mache das mal. Ich bin nachher die Folge. Am besten nach einem Kapitelchange, damit ich weiß, wo ich bin. Aber ich gucke jetzt mal. Ja, dann lege ich mich halt hin, wenn ich nicht zurück kann. Wegen wem auch immer hier hinten wieder. Okay, sieht ganz gut aus jetzt mal. Da wird weh machen. Ja, ich kann nicht aufstehen. Okay. Äh, ja, dann machen wir das so. Ich werde das auf nächstes Mal dann mal ein bisschen auf easy spielen. Kackt mich an, nehme ich so, wenn ich die ganze Zeit verrecke. Sorry. Äh, ich bedanke mich euch für's Zuschauen. Auf euch gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Trotzdem, dann auf easy halt, wie gesagt. Äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!